Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und für heute habe ich euch etwas vorbereitet, das ja wirklich voll im Trend der Zeit liegt. Wir machen Low Carb Brot. Ja Low Carb wisst ihr ist ja möglichst kohlenhydratfreie Ernährung und gerade morgens bin ich jemand der da echt das Problem hat. Aufs Brot finde ich was, aber Brot ja, Brot ist immer Kohlenhydrate und deswegen machen wir jetzt ein ja, Saatenbrot wenn man so will mit Nüssen und, und, und, und Kernen und äh, verschiedenen Saaten und das ist weitestgehend zumindest kohlenhydratfrei, also low carb. Was wir brauchen sind 80 Gramm Parmesan und 100 Gramm Edama. Dann haben wir 180 Gramm Mandeln, 200 Gramm äh, Gold, Leinsamen dann den normalen Leinsamen, davon 50 Gramm, 150 Gramm Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne ebenfalls 50 Gramm. Sesam haben wir auch noch, das ist Sesam, davon brauchen wir 100 Gramm. Dann etwas Meersalz, etwa so ein Esslöffel voll, 60 Gramm Öl und 6 Eier. Und den Thermomix, klar, weil wir müssen das ja irgendwie zusammenkriegen, das Zeug. Ofen heizt sich gerade schon vor, auf 160 Grad beginne jetzt mit der Zubereitung. Als erstes beginnen wir mit dem Käse, der wird zerkleinert. Wie gesagt 80 Gramm Parmesan und 100 Gramm Emmentaler. Das Ganze auf Stufe 8, da klebt noch ein Stückchen hier, auf Stufe 8 ca. 15 Sekunden zerkleinern. So, wir füllen den Käse jetzt erstmal um hier in eine Schüssel. Ist jetzt auch nicht ganz schlimm, wenn da nicht alles ab und alles rausgeht, Denn wir müssen den ganzen anderen Kram ja auch noch irgendwie zerkleinern. Das wird ja dann eh gefüllt. Denn als nächstes zerhacken wir die Mandeln. 5 Sekunden auf Stufe 6. Wenn ihr jetzt gemahlene Mandeln habt zu Hause, dann ähm, könnt ihr die natürlich auch nehmen ja? Also 180 Gramm gemahlene Mandeln, weil im Prinzip ist das ja das gleiche. Ja, wir malen die halt selber und auch mit Schale, aber kann man ja auch so kaufen. So und als nächstes kommen nur noch der Leinsamen dazu. Einmal die normalen Leinsamen, das sind 50 Gramm und den Goldleinsamen auch nochmal 200 Gramm. Das Ganze auf Stufe 7 etwa, 9 bis 10 Sekunden. So und jetzt nachdem das ja auch zerkleinert wurde, also so sieht es dann aus. Der Leinsamen und der Goldleinsamen zerkleinert wurden. Kommt alles wieder dazu. Also einmal unsere Mandel-Käsemischung, dann die Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und der Sesam. Die werden halt nicht zerkleinert, weil die hat man ja gern auch in Form. Dann etwas von unserem Meersalz hier, so ein Teelöffel etwa, sechs Eier. Und zu guter Letzt nochmal 60 Gramm Öl und da das ja ein Brotteig wird, könnt ihr euch denken dass wir das ganze jetzt in der Teigstufe miteinander vermischen und zwar zwei Minuten. Die Teigstufe kennt ihr, ne? das ist dieses einmal links rum, rechts rum, kurz warten und so. Lassen wir jetzt zwei Minuten den Teig mal hier mischen und dann füllen wir das ein in eine Kastenform, die man mit Backpapier ausgelegt hat. Ich habe das hier schon mal gemacht. Das Problem bei den meisten Rezepten, wenn ich das so lese, ja nicht bei uns im Forum, aber wenn man in den normalen Kochbüchern oder so irgendwelche Rezepte liest, da steht dann immer Kastenform. Ganz ehrlich, ich weiß in der Regel nicht, wie groß die Kastenform sein muss. Es gibt ja 20er, 30er, 35er, keine Ahnung. Das ist jetzt eine 30er. Das ist die einzige, die ich habe. Ich hoffe, dass es reicht. Wir werden es sehen. So, unsere Teigstufe hat das Ganze jetzt teigig gemacht. Also jetzt natürlich nicht so, wie man sich einen Brotteig wirklich vorstellt. Das ist natürlich hier mehr so diese, das ist schon sehr, sehr fest. ja. Ich probiere das jetzt mal mit dem Spatel weitgehend rauszuholen. Ich habe übrigens in unserem Forum auch gelesen und erfahren, dass es da auch andere Spatel gibt. Zum Beispiel von einem großen skandinavischen Möbelhaus, die sich eigentlich fast noch besser eignen als das Original. Das werden wir jetzt gleich ausprobieren. Gerade so, wenn man nach unten kommt. Also ich habe hier gerade hier unten auch immer Angst, dass das Teil abbricht. Aber gut. Wie gesagt, ich fülle das mal ein, aber so wie es von der Größe her aussieht, scheint das zu passen und das sieht doch schon mal gut aus. Ich verteile das jetzt noch so ein bisschen hier, dass es jetzt nicht einfach nur wie Klump aussieht, sondern auch wie Brot und dann kommt das Ganze 70 Minuten in den Backofen. Ober- und Unterhitze mit Umluft, ja, Ober- und Unterhitze klar noch dazu schalten, 70 Minuten 160 Grad. So, meine innere Uhr sagt mir, 70 Minuten sind um. Eigentlich sagt es der Timer vom Ofen. Unser Brot ist fertig. Ich bin zwischendurch mal hingelaufen und habe mal geschaut. Ähm, ihr werdet das jetzt auch gleich sehen, was ich hier sehe. Das ist hier oben doch relativ schaumig, flüssig, ja. Ich nehme an, das ist vom Öl und vom Parmesan. Wahrscheinlich wird das aber noch einziehen, wenn wir das jetzt abkühlen lassen. Das tue ich jetzt auch. Ich lasse es abkühlen und dann melde ich mich nochmal bei euch. Hurra, hurra, das Brot ist da. So, es ist soweit. Ähm, unser Low Carb Brot ist abgekühlt. Es ist noch ein bisschen warm, aber ich denke so, dass man es durchaus schneiden kann. Wir holen das jetzt mal raus hier aus der Backform. Und hat sich einiges noch an Öl gesammelt. Es ist wirklich so gewesen, dass dieser ganze äh, Schaum eingezogen ist und es hält auch schön fest aneinander. Also es ist schon, sieht, sieht, sieht cool aus. Ich bin sehr gespannt. Das ist auch wirklich so eines der wenigen Sachen, die ich äh, gebacken habe bisher mit dem Thermomix. Aber ich glaube das ist halt auch sowas, das kriegt man auch nicht wirklich zu kaufen und wenn, kostet es einen Haufen Geld. Jetzt muss mal gerade gucken, hier haben wir irgendwo auch ein Brotmesser. Jawohl. Dann schneiden wir mal hier die Kante an. Also das ist richtig schnittfest. Total gut. Und das schmeckt mega gut. Super. Ich bin absolut begeistert. Gerade mit dem Parmesan, das ist nicht dominant, aber, aber man schmeckt es raus, den Käse auch. Also es ist jetzt nichts, wo ich jetzt Nutella oder sowas drauf machen würde. Aber hier so ein Eieraufstrich oder sowas oder ähm, einen veganen Brotaufstrich. Sowas machen wir ja auch demnächst hier im Wunderkessel in der Küche. Bis dahin schaut im Forum, da gibt es ganz ganz tolle Rezepte. Das passt hier super drauf. Oder einfach nur Butter. Ich finde es super gut. Ne, richtig, richtig gut. Das Brot hält sich relativ lange und ich glaube man kann das im Kühlschrank auch sehr gut aufbewahren und auch einfrieren. Wenn ihr es einfrieren wollt, dann vorher schneiden und dann scheibenweise einfrieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das sehr gut mit dem Toaster wieder auftoasten kann, weil das schmeckt richtig, richtig gut. Ich glaube, bei uns wird das gar nicht so lange halten, dass man es einfrieren muss. Aber man kann ja auch Vorrat machen. Also das gibt es jetzt öfters bei mir zu Hause. Also ich habe da jetzt noch ein bisschen von gegessen und wir haben uns jetzt auch gerade hier in der Redaktion drüber unterhalten. Viel essen wird man da echt nicht viel können. Das ist, also ich finde es ist sehr massig. ja. Aber wie gesagt, mega lecker. Es ist glaube ich auch ein großartiger Ersatz so als, als Cracker ähm, mit, mit, mit, mit einer Dipsoße oder wir haben mal ein, ein, ein, eine Lachs-Frischkäse-Creme haben wir mal gemacht hier im Forum. Ähm, das würde super gut dazu passen. Also ich bin total begeistert von diesem Low Carb Brot. Man hat das gute Gefühl, was Gesundes zu tun und trotzdem schmeckt es richtig gut. Das war's eigentlich soweit. Also guten Appetit.